Ja, mit dabei ist ein allerbekannter, ihr werdet damit gar nicht berechnet haben, ich persönlich auch nicht, aber wir haben tatsächlich Manuschka. Ja, Er kam aus seiner kleinen Hölle und hat sich befreit und hat sich so gedacht, so, dann schnupper ich die Freiheit und geht doch mit ein bisschen Uhr wechseln. Ich bin heute mit ihm in einem alten riesigen Geruchkomplex, noch von war ehrlich gesagt nur von alter Seiten noch aufgebaut. Und äh, wir suchen jetzt mal ein bisschen nach in Interview. Aber trotzdem, das hier ist äh, auch ein bisschen mit Kunst verbunden. Nicht alles, was so ein Graffiti ist. Allerdings auch noch was Geiles. So, wie ihr seht, ich habe ein neues Filmlicht. Das neue Filmlicht hier. Ja. Nach dem äh, krassesten Abend meines Lebens wo Firmlicht, Urwechshose und Taschenlampe im Arsch gewesen sind. Ich habe aufgerüstet. Lassen. War oh, ja. ja, nee, so cool. bestimmt nur der Schuh, der auf dem Boden geschliffen ist. Ja, Im Auto? Nein, Sorry. das sind die Details. Hier kann man einen wunderbaren Horrorfilm drehen: so emittierbar Horror. Da war hier auf jeden Fall, war das hier der Folterbereich und die Leute wurden gefoltert und hier wo genau die Blut hier, hier floss das Blut entlang. Geil, gell? Sagt doch hier, Folterkeller. Hier haben wir schon ein Seil. Ja. Das kommt die von ungefähr. Das stimmt. Ich bin ungefähr Und da gehst du in den nächsten Raum des Todes. Ich will ein Spiel spielen. Hallo. Seid ihr noch da? Gott, ich hab echt einen Maissaft. Krass. Wie groß das hier ist. Dafür würde ich das hier einsehen. 500 Euro zu zahlen. Für das gesamte Komplex. Das ist so schon so. Riecht gleich Bock. Da kriege ich ja gleich so Bock zum Basteln. Und hier noch ein Kellergang. Geil. Da ja, genauso. Ja, scheiße, die Wand dann... Das ist du Ich geht's jetzt einfach mal suchen in deinen Keller. Ich warte, du wirst mal die Tasche, ja, gehen. Gut. Gut, also, wir müssen hier definitiv zusammenbleiben. Hier verläuft ja, man sich. Ich weiß, den ich bin komisch. auch Boah, oh, geht, da Gimbel auf den Arm. Hey. Ein paar Monate lang nicht mehr gefilmt hat, und das mag man. Dass du eine Freude das nicht mehr nixen kannst und dann auch irgendwas rein musst. Das geht dann alles auf den Arm. Ja. Alter, oh. Alter, was ist denn das hier? Alter, krass. Ey. Äh. Das ist so, was habe ich noch nicht gesehen? Oh. Was ist das neue in Bühne? Ein Tater, ein Kino. Oder was? Da. Ich habe erstmal ein Foto von Mano gemacht. Das ist gut. Man sieht, das ist ein blauer Stich. Das ist ja ein mhm. das Profil, Alter. So kommen wir jetzt auch an. Mhm. Mhm. Cool. Oh, hier ist gerade ein Bild. Achso. Hier sieht man alles. will ja, ich nicht. Wachstein, komm. Ja ja. Das ist mir auch ein bisschen zu. Sehen. Also ja. mal hier ist, hier ist ein Rad. Ich muss ja. irgendwie sehen, was wir Ein Kran. Oh was ist ein Kran. Ja auch gehen wir hin. Müsst ihr ja. ja, theoretisch nach hier unten gehen. Wie ja. hab die erst gemacht? Keine genau. Ahnung. Ja. Nicht mal hier auf dieses obwohl auf Podest drauf. Oh. Also muss doch ein Doch, ich glaube hier haben bloß im falschen Licht genommen. Oh. Sieht doch recht krasse aus. Ich komme nicht drin. Nee, ich, ich wollte bloß. Nee, da hoch will ich auch nicht. Ich wollte bloß mal hier auf den Podest. So. Boah, da ist jemand nie, der So, was muss. muss. Aber es muss immer das gewesen sein. Das ich glaube, es war hier mein Minisaal. Platz ja. zu sitzen. Treppen. Alter Schwede. Ich habe mir aber nicht viel aber auch das. Ich bin ja kein Schisshase, oder das ist was Anderes, das ist echt was Anderes. Eine Saal eine krasse Aussicht auf das Nebengebäude. Ich welche Höhen ich schon hochgeklettert bin. Mhm. ich stand auf dem Podest, wir wollten plötzlich wendlich. Mhm. Okay. Doch, du kommst hoch, du kommst hoch. Du kannst dich genau auf die Platte stellen. Aber ich war nicht bloß hoch. Nee, ich will jetzt nicht da hoch. Gut, also... Das ist schon hier ein krasses Ding. Eine richtige Schönheit. Mhm. Gut. So, dennoch würde ich dann sagen, ich verabschiede mich erstmal von der äh, Bunker-Location vom Führer oder von der Stasi, I don't know. Und sage jetzt mal da, da hoch und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bei 10.000 Likes wird Manu ein Einwegglas aus äh, 1930 essen. <lacht>